Ja, Leute, ich sitze jetzt hier im musikalischsten Auto der Welt, nämlich im BYD Atto 3 oder Atto 3, je nachdem, ob ihr englisch oder deutschsprachig seid. Chinese und sieht von innen extrem gefällig aus. Also zumindest für meine Augen auch die Materialien. Ich meine, da können sich die deutschen Hersteller echt mal eine Scheibe abschneiden. Hier wirkt nichts billig, alles sehr hochwertig. Und ein Test kommt in Kürze auf meinem YouTube-Kanal. Da fahre ich eine Langstrecke mit dem Ato 3. Da bin ich mal gespannt, wie sich der Wagen schlägt. Also zumindest vom Groove und vom Sound her. Erste Sahne.